Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Thema Deine Arbeit, Deine Regeln mit Hilfe von Jobcrafting. Und heute sprechen wir mal über fünf Gründe, warum wir manche Aufgaben bei der Arbeit einfach nur ertragen. <lacht> Vielleicht hast du direkt eine Aufgabe im Kopf. Welche Aufgabe geht dir wirklich tierisch auf den Keks, aber du erträgst sie trotzdem, weil sie halt gemacht werden muss? Eine Aufgabe, die mir sofort einfällt, ist jetzt Hausarbeit, aber es ist ja auch Arbeit und das ist das Badputzen, <lacht> vor allen Dingen die Toilette. Also die Aufgabe kann ich mir wirklich sparen. Im beruflichen Kontext war es früher mal die Buchhaltung und das schreiben und ist es jetzt eher mein E-Mail-Postfach, mein E-Mail-Management, diese Herausforderung mit Zero Inbox das macht mir ganz schön zu schaffen und das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die mir regelmäßig auf den Keks geht. Aber genug und der Geschichten, legen wir los. Die fünf Gründe, warum wir Aufgaben manchmal einfach nur ertragen, ohne etwas daran zu ändern. Fangen wir mit dem ersten Grund an, warum wir unsere Aufgaben manchmal einfach lieber ertragen, anstatt etwas zu verändern. Und das ist, du hast dich einfach dran gewöhnt. Das hat man halt immer schon gemacht und du bist komplett in der Routine drin, und das Krasse ist, wir Menschen, wir gewöhnen uns auch an Belastung und Stress. Wir gewöhnen uns auch daran, dass eine Aufgabe einfach stressig ist und keinen Spaß macht. Und wir stellen gar nicht mehr in Frage, ob es vielleicht auch anders geht. Der zweite Grund, warum wir Aufgaben manchmal einfach ertragen und über uns ergehen lassen, ist, dass wir einfach keinen Anreiz haben, irgendetwas anders zu machen. Ich meine, was haben wir davon? Wir sehen ja nicht, dass es vielleicht weniger stressig sein könnte. Wir können einfach nicht diese Perspektive einnehmen. dass keinerlei Motivation dahinter, diese Aufgabe anders anzugehen, wenn man nicht sieht, was für Vorteile das haben könnte. Um jetzt mal mein Beispiel zu nehmen, mit dem Toiletteputzen. Also ich nehme das einfach so hin. Ich wüsste nicht, was ich anders mache. Also welchen Vorteil hätte ich davon, wenn ich es irgendwie anders mache? Es muss ja trotzdem gemacht werden. Am Ende muss sie sauber sein. Ich höre schon Musik dabei, damit es ein bisschen mehr Spaß macht. Das Einzige, was helfen würde, ist, wenn ich es nicht machen müsste. Also wenn es einfach keinen Anreiz gibt, irgendwas anders zu machen, das ist der zweite Grund, warum wir Aufgaben dann halt einfach so lassen und über uns ergehen lassen, wie sie sind. Der dritte Grund, warum wir Aufgaben einfach über uns ergehen lassen und sie ertragen, ist aus Überzeugung. <lacht> einfach, weil wir der Überzeugung sind und es so gelernt haben und der Fachausdruck ist dafür gewisse Glaubenssätze in uns stecken, wie zum Beispiel, Arbeit ist halt einfach anstrengend und stressig, Arbeit darf keinen Spaß machen. Und das ist auch ein Grund, warum wir dann überhaupt nicht auf die Idee kommen, etwas zu ändern, einfach aus der Überzeugung, dass es so wie es ist, halt richtig ist und gar nicht anders geht. Der vierte Grund, warum wir manche Aufgaben einfach ertragen und über uns ergehen lassen, ist, dass wir manchmal einfach kleine Angsthasen sind. Wir haben ganz oft Angst vor der Veränderung, denn wenn wir es nicht so machen, wie wir es immer machen, wie machen wir es denn dann? Also diese Ungewissheit, was man denn dann machen könnte und diese Unsicherheit, die damit einhergeht, was vielleicht passiert, wenn man etwas umgestaltet und was für Konsequenzen das mit sich ziehen könnte. Da hat man vor allen Dingen, wenn der Job sowieso schon stressig ist und die Arbeit sowieso schon ein bis hier steht, oft einfach keine Energie für, diese, dieser Ungewissheit mutig entgegenzutreten. Und deswegen ist das der vierte Grund, dass man einfach manchmal zu Recht Angst vor der Veränderung hat. Und der fünfte und letzter Grund, warum wir Aufgaben manchmal einfach tragen und sie nicht verändern, ist, dass wir einfach keine Ressourcen haben, irgendetwas zu verändern. Zum Beispiel keine Unterstützung von anderen. Und dass wir uns mit der Aufgabe, mit der wir uns täglich abmühen oder wöchentlich abmühen, einfach uns sehr alleingelassen fühlen. Und keine Energie und auch keine Zeit wirklich haben, irgendetwas anderes zu machen, als sie einfach zu ertragen. Und das waren die fünf Gründe. Jetzt habe ich dir alle Gründe einmal vorgestellt und jetzt würde ich gerne einen kleinen Test mit dir machen. Vielleicht kennst du das Prinzip schon. Nimm einmal alle deine fünf Finger, eine Hand in die Höhe und jedes Mal, wenn auf dich und deine Aufgabe einer dieser Gründe zutrifft, dann kannst du einen Finger runternehmen. Fangen wir mit dem ersten Grund an. Einfach, weil es zur Gewohnheit geworden ist. Deswegen erträgst du diese Aufgabe, ohne etwas zu ändern. Der zweite Grund, weil du einfach keinen Anreiz hast, irgendetwas zu verändern. Das kann man es auch sein lassen. Und der dritte Grund, weil du davon überzeugt bist, dass es gar nichts bringt, irgendwie Energie da reinzustecken und was zu ändern und es einfach schon immer so gemacht wurde. Und der vierte Grund, du hast einfach ein bisschen Angst und Befürchtung, was passiert, wenn du wirklich etwas veränderst. Und der letzte Grund. Du hast einfach keine Ressourcen, das heißt keine Zeit und keine Energie und auch niemanden, der dich irgendwie unterstützen könnte. Und wie viele Finger sind bei dir unten? Schreib es gerne in die Kommentare. Welche Gründe kanntest du schon? Welche Gründe sind neu für dich? Und vielleicht hast du ganz eigene Gründe. Schreib deine eigenen Gründe doch gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich, mich mit dir auszutauschen. Und jetzt, wenn du auf der Arbeit mal wieder so eine Aufgabe gegenüberstehst, die einfach unglaublich unerträglich ist und die du trotzdem einfach nur über dich ergehen lässt, dann geh in dich, halte inne und vielleicht überlegst du noch mal, was die Gründe sein könnten, warum du sie einfach nur über dich ergehen lässt, anstatt etwas zu ändern. Kannst du nichts ändern, willst du nichts ändern, beides ist in Ordnung, aber du hast jetzt das Wissen und die Möglichkeit, einfach mal kurz innezuhalten und zu reflektieren, warum du es einfach nur erträgst, diese Aufgabe und warum du nichts veränderst. Es ist mir dabei ganz wichtig zu sagen, dass es auch völlig in Ordnung ist, wenn du nichts an deiner Aufgabe änderst, weil du keine Zeit, keine Energie oder einfach keine Kraft dazu hast. Das ist vollkommen in Ordnung. Und dann lass es einfach dabei. Mach diese Aufgabe wie bisher. Lass sie einfach über dich ergehen und hoffe, dass es schnell vorbeigeht. Doch ich möchte auch sagen, wenn du feststellst, dass diese Aufgaben sich häufen und es anfängt, dass dein Berufsleben eine einzige Belastung ist, die auch auf deine Gesundheit zurückfällt, dann überleg dir doch, ob du nicht doch irgendetwas verändern, umgestalten kannst. Vielleicht hast du doch irgendeine Möglichkeit, die Unterstützung zu holen, Hilfe zu holen. Ich persönlich schlage dir natürlich vor, einmal in das Thema Jobcrafting, also deine Arbeit aktiv, Schritt für Schritt passend zu dir zu gestalten, reinzuschnuppern. Gerne mit meinen Videos oder wenn du möchtest. Einmal im Monat, Anfang des Monats, am Montag oder am Freitag, je nachdem, mache ich immer einen kostenlosen 0 Euro Crashkurs und da geht es darum, deine Aufgabe, deine Regeln und wir nehmen uns genau eine Aufgabe vor und versuchen die Perspektive zu wechseln und sie umzugestalten, sodass du da an diese eine Aufgabe wieder mit mehr Motivation und Energie rangehen kannst, damit die etwas angenehmer abläuft und du ein bisschen weniger Stress auf der Arbeit hast. Wenn das nach was für dich klingt, dann schau gern vorbei, es ist ein offenes Format, den Link findest du unter dem Video. Also, was sagst du? Kannst du dich an den Gedanken gewöhnen, anstatt Aufgaben einfach nur zu ertragen und über dich ergehen zu lassen, aktiv zu werden und zu schauen, wie du sie vielleicht umgestalten kannst? Das müssen keine großen Sachen sein, Es kann eine ganz kleine Sache sein. Musik anmachen, rausgehen, spazieren gehen, mit einem Kollegen drüber schimpfen, also... Nur ein bisschen, <lacht> ein bisschen was umgestalten, damit es angenehmer für dich wird. Ich hoffe, dieses Video hat dir Impulse gegeben, dazu deine Arbeit etwas angenehmer zu machen. Denn deine Arbeit bzw. deine Aufgabe, deine Regeln, that's the mission. Und ich hoffe, du bist dabei. Lass gern einen Kommentar da, wenn dieses Video hilfreich für dich war oder du Wünsche für weitere Themen hast. Bis dahin. Tschüss.